Servus, morgen und habt ihr schon aufgepasst die letzten Tage. Kerle, war ein Sturm, da fliegen immer die Kap fort. Nee ehrlich, war ja echt gefährlich in der Nähe von Bäumen zu laufen. Und dann das Hochwasser, auch nicht ohne. Und so wird er ja überall in Deutschland. Es wird ja echt immer heftiger in den letzten Jahren. Aber in der Politik hat strategisch immer noch nichts freigeblasen. Nach fast vier Monaten nach der Wahl haben wir immer noch keine funktionsfähige Regierung. Dass die sich nicht echt selbst vorkommen, auch in der Gesamtwelt ist doch peinlich für Deutschland. Jetzt geht's ja wieder ein bisschen geballt um Asyländer und die Rückführung von Einschätzung, zum Beispiel Syrien, in vielen Teilen Syriens ist ja kein Krieg mehr. Ah ja, dann ganz klar, unbürokratische, schnelle Rückführung, es besteht kein Grund mehr zum Fliehen. Und die brauchen im eigenen Land, die eigenen Leute zum Wiederaufbau, Logo. Ja, und die Regierung könnte dann sich ein bisschen zwischendurch um ein paar dringende deutsche Projekte kümmern. Wir haben schon mehrfach drüber gebabbelt. Rentner an der Armutsgrenze, Gelder für Pflege und medizinische Berufe müssen überarbeitet werden. Ja, und unsere äh, Steuern für uns alle, also wir wollen auch merkbar, wir müssen merkbar, mehr im Zeckel haben. Also Politiker, gebt jetzt endlich Gas, aber wirklich jetzt. Ihr habt es gehört, mich hat es bei dem Wetter, aber wie ihr, auch mag ich natürlich weiter, ist doch Logo. Jetzt an der Stelle aber kein kleiner Witz, sondern ein kleiner Gedicht, passt zum Wetter und ihr kennt es vielleicht. Sitzt der Wärmsche mit dem Schärmsche und einem Ärmsche auf dem Tärmsche. Kimmt das Stärmsche, pläst das Wärmsche mit dem Schärmsche und einem Ärmsche vom Tärmsche. Weg ist Wärmsche. Also passt schön auf euch, macht's gut, bis nächsten Montag, tschö.